Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns heute in der dritten Episode äh, über Plugins unterhalten. Plugins für WordPress, nicht irgendwelche Plugins, es gibt äh, hunderte, es gibt tausende von Plugins äh, in, der, in den großen Datenbanken, äh, die ich euch gleich zeigen äh, werde. Aber wir wollen uns im Speziellen die angucken, die äh, für den Bildungsbereich nützlich sind. Und ähm, da habe ich eine ganze Reihe von, von Plugins in den letzten Jahren getestet und äh, mir angeschaut und für gut befunden oder auch nicht so gut befunden. Ich zeige euch jetzt vor allen Dingen die, äh, die es sich lohnen würde, nochmal genauer anzuschauen. Und ich werde ich, ich werde ein richtig guter YouTuber noch. Und äh, ich habe äh, als nächstes, verweist man ja immer auf die auf die Beschreibung. Äh, ich möchte diesmal auch äh, unter diesem YouTube-Video auf die Beschreibung verweisen, die äh, die ganzen Links enthalten wird, äh, rund um die Plugins, die ich jetzt gleich vorstelle. Dann könnt ihr das in Ruhe äh, nochmal nachklicken äh, und äh, bei euch im Blog auch ausprobieren. Ich werde jetzt... Ähm, euch mal zeigen, wie das Blog äh, im Moment aussieht. Hm, ihr erinnert euch äh, vielleicht, wir haben am letzten Mal dieses WordPress installiert. Äh, ich habe das danach <lacht> noch mal ein bisschen, noch mal äh, neu installiert, weil äh, ich natürlich jede Menge Passwörter in äh, dem YouTube-Video bekannt gegeben habe und ich es auf keinen Fall äh, irgendwie euch leicht machen wollte, euch Zugriff auf dieses WordPress äh, zu verschaffen. WordPress -e insgesamt stehen sowieso in dem Ruf, dass sie relativ äh, einfach aufzumachen sind, also relativ einfach ähm, zu knacken sind, was einfacher daran liegt, dass es äh, relativ äh, viele, Menschen gibt, die äh, entsprechende Sicherheitslücken äh, erst viel, viel später stopfen. Ähm, wir haben gerade gehört, 63 Prozent aller äh, Webseiten sind offensichtlich mit WordPress äh, gefertigt und ähm, das ist so ein bisschen wie dieser Windows-Effekt, ähm, da macht es halt äh, ganz, ganz viel ähm, Sinn diese, diese Sicherheitslücken einfach auszuprobieren. Eventuell findet man ein WordPress, das eben nicht abgedatet wurde und dann kann man die relativ schnell ausnutzen. So, also das ist unser WordPress. Ein WordPress, das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Ich wiederhole das noch einmal kurz. Besteht aus dem Frontend, das ist das, was die Internetnutzenden sehen und aus einem Backend. Einem Backend, das ist das, was die äh, was nur die Admins sehen, also äh, diejenigen, die das WordPress irgendwann vielleicht mal installiert haben und die dieses WordPress betreiben. Und ähm, ich möchte, äh, ihr seht hier am Rand ist diese Navigation, mit der man dann äh, Dinge beeinflussen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel äh, ein anderes Theme aktivieren. Das Theme ist sozusagen das Aussehen, das Design der Webseite. Wenn ich jetzt hier auf Aktivieren drücke und äh, hier im Frontend einfach mal schaue, wenn ich die Seite neu lade, wie die jetzt aussieht, dann seht ihr, okay, ist jetzt eine ganz andere Seite, ganz anderer Hintergrund, das Menü ist verschwunden und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die man über das Theme einstellt. Damit möchte ich mich aber heute gar nicht äh, im Detail befassen. Im Detail befassen möchte ich mich heute mit den sogenannten Plugins. Da habe ich ähm, schon ein paar gelöscht und ein paar neu installiert und möchte gleich auch mit euch weitere installieren. Wir fangen mal ganz oben an. Da steht dieses Akismet Anti-Spam. Das ist im Prinzip ein plugin aus einer Familie von Plugins, die äh, jedes WordPress enthalten sollte, nämlich äh, Schutz vor Spam-Kommentaren. Jede Menge Leute werden versuchen, in eurem Blog in die Kommentare ihre Links zu hinterlassen, weil letztendlich Backlinks von äh, Google als besonders hoch eingeschätzt äh, werden. Und wenn man sich über solche Kommentare, die automatisiert eventuell beschaffen könnte, dann könnt ihr euch vorstellen, dass solche ähm, Kommentarspalten ähm, von Bots überrannt werden, die äh, diese Links dort in die Kommentarspalten schreiben, versuchen zu schreiben. Und die kann man relativ schnell rausfiltern, genauso wie man das bei Mails auch kann. Und da gibt es unterschiedliche Plugins für. ArcistMed ist sozusagen vorinstalliert und Ehrlich gesagt nicht so richtig gut zu empfehlen, weil äh, die einen relativ schlechten Ruf haben. Angeblich äh, fischen sie äh, im Hintergrund auch noch eine ganze Reihe von anderen Daten ab, die so über dieses WordPress laufen. Also dieses Plugin, ähm, das werden wir jetzt als allererstes mal löschen. Und als nächstes werden wir ähm, nach Plugins suchen. Dafür gibt es hier diesen Installieren-Knopf. Damit Plugins, äh, um das kurz zu erklären, sind praktisch Erweiterungen, mit denen ihr die Funktionalität eures Wordpresses, eures Blogs ähm, erweitern könnt. Und äh, solche Erweiterungen äh, ist zum Beispiel dieses, diese, diese Spam-Erkennung bei Kommentaren. Und da gibt es ein, ähm, ein Programm, das heißt Anti-Spam-B. Das benutze ich ehrlich gesagt sehr gerne und äh, da finden wir es auch schon. Äh, hier können wir praktisch in allen Plugins suchen, die in der, äh, die in der großen, weiten äh, WordPress-Datenbank stehen. Die sind nicht Teil unserer, äh, unseres WordPresses, also die stehen sozusagen im Internet, wir greifen also jetzt auf das große, weite Internet zu und ähm, installieren uns jetzt sozusagen aus dieser gigantischen Sammlung einige Plugins in unserem eigenen WordPress. Das heißt, da wird sozusagen am Ende auch der ähm, Code und die Dateien auf unseren äh, Webserver bewegt. In dem Augenblick, wo wir nämlich auf Installieren drücken. Das habe ich jetzt mal getan. Ihr seht 600 aktive Installationen. Äh, hier gibt es einen zweiten Vermerk, nämlich äh, letzte Aktualisierung vor zwei Wochen. Das ist immer ganz okay. Ähm, ich würde sagen, alles, was im Laufe dieses letzten Jahres passiert ist, äh, ist ganz okay. Alle Plugins, die älter als ein Jahr, zwei oder auch drei Jahre alt sind, da sollte man äh, ehrlich gesagt entweder genau hingucken oder die Finger von lassen. Ähm, Anti-Spam-B ist also jetzt installiert und jetzt kann ich jetzt als nächstes, kann ich das direkt hier aktivieren. Das kann ich entweder hier tun oder ich gehe nochmal hier in meinem WordPress auf die installierten Plugins. Da ist es nämlich jetzt auch drin. Und hier kann ich auch wieder auf den Aktivieren-Knopf drücken. Das machen wir jetzt mal. Und eigentlich hat sich jetzt gar nicht viel verändert. Ähm, das Problematische äh, bei WordPress ist, dass die sich diese Plugins an unterschiedlichen Stellen in eurer Installation äh, rein installieren. Jetzt bei diesem Anti-Spambi äh, ist das unter Einstellungen installiert worden. Manche Plugins werden hier auch unter Werkzeuge installiert. Und äh, ganz viele andere, größere Plugins werden auch hier in diese Navigation mit eingetragen und sind dann, also haben dann hier einen eigenen Administrationsmenüpunkt. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in diese, äh, wir gehen jetzt einfach mal hier in diese Einstellungen Anti-Spambi und wir sehen, dass wir jede Menge Zeug einstellen können. Ähm, wir können uns zum Beispiel bei Spam per E-Mail benachrichtigen lassen. Das ist allerdings keine gute Idee, weil dann läuft innerhalb kürzester Zeit äh, euer E-Mail-Postfach voll. Ähm, ich mache das äh, eher so, dass ich den vorhandenen Spam zum Beispiel nach, was weiß ich, äh, irgendwie fünf Tagen lösche. Hier gibt es jede Menge anderer Einstellungen, in Wirklichkeit kommt das Ding grundsätzlich eigentlich mit ganz vernünftigen Einstellungen äh, daher. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, äh, dass die genehmigten Kommentatoren, also wenn jemand in eurem Blog kommentiert, dann werdet ihr einen, äh, eine mail bekommen, in der Regel, ähm, es sei denn, das wird von vornherein als Spam erkannt, dann natürlich nicht, das habt ihr ja gerade angehakt, Aber bei einem Kommentar, wo das Programm anti spam wie das jetzt nicht zuordnen kann, dann bekommt ihr auf jeden Fall eine Mail und ähm, dann müsst ihr diesen Kommentar genehmigen oder ablehnen. Und wenn ihr seht, dass es das ein echter Mensch ist und vielleicht auch sogar jemand, den ihr kennt, dann geht ihr auf den Genehmigen-Knopf und äh, diese genehmigten Autoren, die werden dann automatisch immer äh, durchgeleitet und genehmigt und werden auch gar nicht mehr als Spam erkannt. Und erkannten Spam markieren, ist auch ganz gut und der wird dann eben nicht sofort gelöscht, sondern eher so ein bisschen aufbewahrt und dann wird er eben nach fünf Tagen erst gelöscht. Das gibt euch so ein bisschen so eine Karenzzeit, wo ihr nochmal gucken könnt, ob jemand in eurem, ähm, ob, ob jemand ähm, in, unter diese Anti-Spam-Regeln -Anti gefallen ist, der vielleicht äh, äh, ein, äh, falsch ist, also wo das falsch erkannt wurde. Ähm, Anti-Spam-Bee ist äh, aus meiner Sicht die erste Empfehlung. Und jetzt geht es eigentlich ein bisschen wild durcheinander, entschuldigt, ich habe da jetzt eine ähm, alphabetische äh, Sortierung mal vorgenommen und äh, in das, das nächste im Alphabet ist Comment Press, das habe ich hier schon mal äh, heruntergeladen, das macht man genauso wie bei anti -Spambi. und äh, dann kann man das äh, hier aktivieren. Das machen wir jetzt auch mal, weil wir wollen ja wissen, was ist eigentlich Comment Press? Comment Press klingt so ein bisschen danach, als würde es auch irgendwie was mit Kommentaren äh, zu tun haben. Aber die Frage, aber ähm, bei diesem Plugin kann ich jetzt schon ankündigen, ist entscheidend, dass es etwas ähm, schon mit der Bildungswelt zu tun hat. Also, wir gucken uns das mal im Frontend an. Ich lade die Seite mal neu und ihr seht, dass die jetzt ein bisschen anders äh, aussieht. Hm? Und ähm, ich... Äh, ich bin jetzt gerade so groß eingestellt, dass der äh, gerade die, die, ähm, die Ansicht hat für mobile Endgeräte. Ich schalte jetzt einmal kurz um, damit ihr auch seht, wie das bei unmobilen Endgeräten aussieht. Das sind halt alles... Ähm, ähm, responsive Designs, so heißt das. Das heißt, wenn ihr es wenn ihr mit einem kleinen Display anschaut, dann bekommt ihr die Seite optimiert und anders dargestellt, als wenn ihr es mit einem großen Display anschaut. Das kann man genauso gut nachahmen, indem man dann eben auch Dinge größer oder kleiner macht. Das mache ich in dem Fall mit der Steuerung Minus- oder Plus-Taste für Windows oder für macOS mit Command, Minus und Plus. So, und da habe ich mal einen einen Blog-Kommentar rüber kopiert aus meinem Blog. Und was ihr jetzt hier seht, ist, dass ihr nicht nur wie bei einem normalen Blog unten kommentieren könnt, das wäre dann hier ein Kommentare auf das, auf das ganze Beitrag, also der sich auf den gesamten Beitrag bezieht, sondern ihr könnt auch kommentieren an einzelnen Absätzen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hier dran schreiben, ähm, den Absatz verstehe ich nicht. Oder äh, gern genommen im äh, Deutschunterricht, ich beziehe mich jetzt mal vielleicht auf diesen Absatz, ähm, schau noch mal auf die Zeichensetzung. Ähm, und diese Kommentare kann man dann immer einzeln abschicken und ihr seht, dass sie dann sozusagen an die einzelnen Absätze geheftet werden. Dafür muss man allerdings vorher mit den Schülerinnen oder mit den Teilnehmenden äh, klären, dass äh, die ähm, auch Absätze machen. Wenn die sozusagen ihren Text in einem durchschreiben, dann äh, äh, funktioniert der ganze Spaß mit Comment Press nicht mehr. Aber genau dieses Plugin ist äh, dafür gedacht, dass man so ein wenig textbezogen ähm, auch Ratschläge geben kann. Und man kann jetzt wirklich nicht da rein annotieren, sondern es ist äh, geradezu dazu gedacht, ähm, dass man hier vielleicht sogar auch ermutigend auf die äh, Textentwürfe, äh, der ähm, Schülerinnen und Schüler oder auch der Teilnehmenden Einfluss nimmt. Das macht Comment Press. Ähm, wir können uns im Backend mal eben schnell ein, angucken. Comment Press <hört> hat wieder unter Einstellungen einen Eintrag vorgenommen, der heißt Comment Press Kern. Wenn wir da drauf drücken, dann können wir jetzt sagen, für welche Inhaltstypen in WordPress wollen wir denn diese äh, Form der Kommentierung haben. Also wir können das für Seiten und auch für Medien einrichten. Ich habe das jetzt mal nur für Beiträge angeklickt. <lacht> ähm, ihr könnt dort zum Beispiel auch eintragen, ähm, welche, also dieses Inhaltsverzeichnis, äh, was ihr hier seht, äh, Inhaltsverzeichnis, welche Beiträge das enthalten soll. In meinem Fall habe ich das auf äh, Beiträge eingestellt, äh, damit ich sozusagen diese Seite ähm, also damit ich die, die zu behandelnden Texte relativ schnell finde. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Einstellungen, die ihr vornehmen könnt. Vielleicht ist das ähm, ein Plugin, ähm, das für euch interessant ist für euren Unterricht, für den Deutschunterricht, für den Politik oder auch Gesellschaftspoli für, die, für, für gesellschaftspolitische Themen. Könnte das ähm, interessant sein? So, wir machen weiter mit dem nächsten. Blog, In dem Fall geht es um Datenschutz und Datensicherheit. Ähm, als vor einigen Jahren die DSGVO in Kraft trat, gab es eine ganze Reihe an äh, Vorgaben. Unter anderem ist das jetzt zum Beispiel so, dass man auf jeder Seite diesen Cookie-Vermerk braucht. Den gibt es auch für WordPress. Da habe ich dummerweise, fällt mir jetzt gerade auf, äh, keinen äh, Vorschlag für euch äh, vorgelegt. Aber mh, wir können das vielleicht einmal kurz äh, zusammensuchen. Also wir geben hier einen Cookie. Um ähm, das vielleicht irgendwie gemeinsam zu finden. Und da finden wir auch sofort ein Plugin, das hat 900.000 900 aktive Installationen, ist vor einer Woche erst aktualisiert worden. Es gibt sehr, sehr viele positive Kommentare. Das installieren wir uns jetzt einfach mal. Und ähm, dann äh, gucken wir jetzt, dann aktivieren wir das auch direkt und dann gucken wir mal, äh, wo sich das findet. So ähm, ist der ganze Web-Talk ja hier angelegt, Operationen am offenen Herzen. Äh, wir gucken mal. In dem Fall seht ihr, das ist ein eigener Eintrag geworden. Und äh, dieser Eintrag, äh, da lassen sich jetzt hier verschiedene, verschiedene ähm, Dinge einstellen. Äh, Cookie-Liste, äh, die, die man dort offensichtlich einrichten kann, ähm, hier kann man äh, diesen, diesen Richtliniengenerator äh, einstellen. Man kann das offensichtlich auch alles noch mal ein bisschen eindeutschen. Ich äh, gucke mal, ob irgendwas passiert, wenn ich äh, hier in meinem Blog unterwegs bin. Oh ja, seht ihr? Hier ist jetzt dieser äh, Cookie-Vermerk und ich muss jetzt erst auf Accept drücken. Äh, damit muss ich sozusagen die Cookies genehmigen. Ich kann mir wahrscheinlich, jetzt geht das natürlich nicht mehr, äh, die Cookies auch anzeigen lassen, aber mh, zu spät. Ähm, der Richtliniengenerator. Äh, Dann ähm, gibt es ein weiteres Plugin, was ich euch in dem Bereich empfehlen möchte. Damit kann man ähm, die, die äh, Google-Fonts deaktivieren. Das Unangenehme an Google ist, dass sie einen Großteil der Browser-Schriftarten äh, ähm, hosten und ausliefern und äh, wer und Darüber werden letztendlich auch benutzter ähm, mal, ausgeliefert und wer verhindern will, dass Google Fonts äh, Schriftarten ähm, benutzt werden, der kann äh, dieses Plugin hier nutzen, disable and remove Google Fonts. Ähm, hat nicht so viele aktive Installationen, wird offensichtlich ja nicht von so vielen Menschen genutzt. Aber gerade wenn ihr das jetzt so im Bildungsbereich einsetzt, da legt man ja manchmal noch ein Schüppchen drauf beim Datenschutz. Und dann kann man hier auf jeden Fall die ganzen Google-Schriftarten entfernen. Ich aktiviere jetzt auch mal dieses Plugin und wir gucken mal, ob das irgendwelche Auswirkungen hat äh, auf die Schriftart. Nö, scheint nicht so zu sein. Hängt auch immer so ein bisschen vom Design ab, was man benutzt. Ähm, als nächstes möchte ich euch ein Sicherheits-Plugin äh, empfehlen. Das heißt iThemes Security. Das ähm, nutze ich ähm, vornehmlich für meine WordPress-Installationen. Ihr seht, zuletzt aktualisiert vor einem Monat, hat relativ viele aktive Installationen. Äh, wir klicken auch hier mal auf Installieren und Aktivieren. Und ähm, iThemes schützt euch so ein wenig vor äh, Angriffen von außen. Man muss sich so ein bisschen darüber im Klaren sein, dass euer WordPress, wenn das da einmal in der Welt ist, relativ vielen Angriffen ausgesetzt ist, die man in der Regel nicht sieht. Ähm, iThemes Security kümmert sich so ein bisschen darum, die abzuwehren. Ähm, ihr seht, es gibt jetzt hier einen weiteren Menüpunkt, der heißt Sicherheit. Wenn wir da drauf drücken, werden wir auch sofort eingeladen, einer Sicherheitsüberprüfung, äh, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Ähm, da geht es vor allen Dingen um dauerhafte Benutzeraussperrung. Ähm, je, na, je, je nachdem ähm, wie lange und wie aktiv ihr euer WordPress benutzt, müsst ihr einfach damit rechnen, dass irgendwann Bots anfangen, automatisiert Anmeldungen nach, nachzuvollziehen. Und wenn, ich hatte das, glaube ich, schon in der WordPress-Installation gesagt, wenn ihr zum Beispiel den Benutzernamen Admin verwendet, dann wissen die Bots in der Regel, dass sehr, sehr, sehr viele Installationen mit dem Benutzernamen Admin ähm, beginnen, Da muss man da schon nicht mal rumraten und da muss man im Prinzip nur noch das Passwort rausfinden. Und äh, das nennt man Brute Force Attacken. Also da werden sozusagen innerhalb sehr, sehr kurz, kurzer Zeit, innerhalb von einer Sekunde werden tausende von, von Passwörtern einmal durchprobiert. Und um sich davor zu schützen, das merkt sozusagen iThemes und würde sofort solche IPs sperren. Dann kommen die sofort irgendwie mit einer neuen IP um die Ecke. Ähm, ich habe durchaus Blogs, ähm, bei denen ich ähm, eine Benachrichtigung von iThemes eingerichtet habe und äh, würde, würde ich sagen, fünf, sechs Mal am Tag ähm, irgendwelche IP-Sperrungen äh, erlebe. Ähm, wir gehen also auf Secure Site und jetzt wird es halt äh, alles ähm, abgesichert <lacht> Wir haben hier eh eine SSL-Verschlüsselung, wir können also jetzt hier auf Schließen gehen und jetzt schon ein Großteil der Arbeit getan. Im Hintergrund hat dieses Programm eine sogenannte HTX-Datei auf unserem Webserver abgelegt. Und in dieser HTXs-Datei stehen im Prinzip ganz, ganz viele wichtige Vermerke, die sozusagen für die Kommunikation zwischen unserer Webseite und dem Webserver, der die Webseiten dann ausliefert, ähm, äh, vorgenommen werden müssen. Und äh, hier an dieser Stelle ist für euch einfach wichtig, dass ihr mit einem solchen Plugin äh, einen Großteil, sagen wir mal, der Bauchschmerzen, die man äh, hat, wenn man so eine Webseite ins Internet stellt, mit einem sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, populären ähm, äh, System wie WordPress, dass äh, ihr da sozusagen ein Minimum an Schutz habt. Ein weiteres, einen weiteren Schutz erlangt ihr dadurch, dass ihr ähm, seit WordPress 5.0 das automatische Aktualisierungen aktiviert. Das äh, würde ich euch in jedem Fall auch empfehlen. Da müsst ihr nicht ständig in eurem WordPress gucken, ob ähm, es für eure Plugins Updates äh, gibt, sondern die werden, wenn ihr das aktiviert, automatisch äh, installiert. Der Nachteil ist, es gibt manchmal Plugins, die äh, werden nicht so rege äh, aktualisiert und dann gibt es eine neue WordPress-Version, aber eure Plugins äh, hinken so ein bisschen hinterher und dann kann das zum Beispiel zu Fehlermeldungen auf eurer Webseite führen, ähm, weil äh, die dann abgedatet werden auf die neueste Version, aber noch nicht kompatibel sind mit der aktuellen WordPress-Version. Und äh, um diese, um diese äh, Probleme zu verhindern, äh, auszuschließen, ähm, muss man das immer sehr, sehr gut überlegen, für welche Plugins man da gute und für welche man da schlechte Erfahrungen sammelt. Und da muss man im Zweifel auch mal ein bisschen nachsteuern und ein bisschen vorsichtiger hier das de, äh, oder deaktivieren oder aktivieren. So, dann ähm, habe ich hier noch ein, ähm, noch ein Video äh, Privatsphären-Plugin. Äh, für euch. Das bezieht sich auf WordPress, äh, auf, äh, nicht dort, äh, hier muss ich das eingeben, auf äh, YouTube-Einbettungen. Ähm, wer ein YouTube-Video einbettet, der sorgt in der Regel direkt dafür, dass das dann auch installiert wird dass das dann auch direkt abgespielt wird, Entschuldigung, und ähm, um äh, das zu verhindern, könnt ihr äh, sozusagen ein Plugin davor schalten, was dafür sorgt, dass man erst äh, genehmigen muss, dass äh, YouTube ähm, auf euch als Nutzende äh, zugreifen darf. Ansonsten würde auf einer Webseite, wo, das, wo so ein Plugin nicht installiert wird, ähm, automatisch auch direkt äh, YouTube, weil die sozusagen ein eingebettetes Video haben, ähm, sich äh, euer Nutzerverhalten mit anschauen. Das äh, Video heißt äh, oder das Plugin heißt Video Embed Privacy. Privacy. Hoffen mal, dass ich das jetzt sofort finde. Ansonsten habe ich hier auf jeden Fall einen Link in die äh, Show Notes geschrieben, dann äh, schaut am besten nochmal selbst. Ich äh, verlinke hier, das ist schon ein etwas älteres Plugin. Hm. Uh, hier ist die dazugehörige Plugins-Seite. Ihr seht, das ist schon drei Jahre alt, hat auch nicht so viele Installationen. Ich habe da bisher ganz positive Erfahrungen mitgemacht, aber vielleicht seht ihr das auch anders. So, dann geht es weiter mit einem Download-Manager. Download-Manager gehört ähm, häufig zu jeder guten äh, Bildungsseite dazu. Hm, nicht Monitor, sondern ich äh, installiere ganz häufig den Manager. <lacht> Da ist er, der WordPress-Download-Manager. Auch den installieren wir mal und da habt ihr dann die Möglichkeit, auch noch ein bisschen rumzumessen, wie oft werden, werden eure ähm, Sachen, die ihr da bereitstellt, heruntergeladen. Arbeitsblätter, keine Ahnung. Ähm, dieser äh, Download-Manager, das machen relativ viele Plugins mittlerweile, besteht einmal aus so einer Standardversion und dann gibt es eine ganze Reihe von, von Add-ons, äh, für die kann man auch noch mal zusätzlich Geld bezahlen. Downloads heißt dann letztendlich die, ähm, die Einstellung hier bei euch im Admin-Menü und darüber könnt ihr dann äh, über Neu hinzufügen relativ schön und simpel einmal den Download hinzufügen und äh, zum anderen den hier auch ein bisschen beschreiben. Ihr könnt äh, auch mit zusätzlichen äh, Icons arbeiten, die ähm, dann automatisiert aber häufig auch schon erkannt werden. Das heißt, wenn ihr ein PDF hochladet, dann bekommt ihr direkt so ein PDF-Icon und so weiter. Das wäre das äh, Download Manager Plugin. Äh, dann gibt es das Easy äh, Table of Contents Plugin. Was äh, macht dieses Plugin? Uh, ihr kennt das vielleicht von ähm, Word mit längeren Überschriften oder in, in längere Texte kann man, wenn man äh, sich strikt daran hält, mit Überschriften zu arbeiten, ähm, sozusagen ähm, ein wenig besser strukturieren. Und was Easy, Easy Table äh, of Contents macht, ist, es äh, macht aus den Überschriften ein Inhaltsverzeichnis und stellt das praktisch über eure längeren Texte. Ähm, wir können uns das vielleicht mal hier in den Details angucken. Ähm, nee, können wir nicht. Das ähm, muss ich wahrscheinlich hier nochmal kurz äh, einblenden. Ähm, manch, meistens gibt es, wenn man äh, hier auf weitere Details drückt, solche Ansichten. Und in diesen Ansichten gibt es manchmal unten auch Screenshots. Hier sind sie dort. Und ähm, mal kurz gucken, nee, das sind nur äh, Screenshots, mit denen ihr die, die Einstellungen einsehen könnt. Aber ich äh, öffne mal kurz eine Wikipedia-Seite. Da kann man das äh, ganz gut äh, sehen, wie sowas funktioniert. Ich nehme jetzt mal hier den bamf nationalpark Solche Inhaltsverzeichnisse werden generiert aus diesen Überschriften. Und das könnt ihr bei eurem WordPress mit diesem Plugin auch tun. Ein weiteres Plugin, das ich euch vorstellen möchte, heißt Encyclopedia Pro. Das äh, könnt ihr euch äh, dann installieren, wenn ihr sagt, ich brauche so wie ein Glossar auf meiner Seite. Ich habe so viele Begriffe, fremd, fremd, ähm, äh, fremde Begriffe, die ich benutze. Und ich äh, will sicher sein, dass äh, diese Begriffe mh, in ein, an einem Ort gesammelt werden. Das macht dieses Glossar-Plugin. Äh, und äh, ihr seht das an dieser Stelle, wie das dann äh, aussieht. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen größer, genau, ein bisschen größer hinkriege. Ähm, das heißt, es generiert von vornherein so ein schönes äh, Verzeichnis und äh, alle äh, Inhalte, die ihr dort eingebt, werden, werden äh, dort auch äh, schön übersichtlich äh, dann erklärt. Und dann ist das so immer, wenn ihr in, in dem Text ein Wort benutzt, das in dem Glossar vorkommt, dann wird das automatisch in eurer WordPress-Seite verlinkt. Und zwar intern mit dem Glossar. Und dann kann man auch mit der Maus darüber fahren und äh, dann wird einem direkt ähm, dieser Text darüber eingeblendet. Das ist äh, dieses, ähm, diese, diese Glossar-App habe ich relativ lange nachgesucht, weil ich genau diese Funktion äh, gut fand, dass man, ähm, dass man selbst, mh, dass diese Worte verlinkt werden. Ein weiteres Plugin heißt Feed WordPress. Feed WordPress äh, kann man dazu benutzen, um äh, Inhalte aus anderen Blogs in den eigenen Blog als eigenen Beitrag hineinzukopieren. Ähm, ich äh, hatte früher mal eine Webseite, die kann ich kurz mal eben zeigen. Diese hier, bei der passiert genau das. Das ist eine sogenannte Multi-Blog-Installation. Und diese Multi-Block-Installation, das ist eine dieser Seminar-Blocks, von, von denen ich hier jetzt auch aus der Erfahrung berichte. Diese Multi-Block-Installation besteht sozusagen aus ganz, ganz vielen Blocks. Das kann, man, das kann man hier sehen. Aus ganz, ganz vielen Blocks. Und diese ganzen Blocks, einige davon, habe ich auf der Startseite über das Feedpress, Feed WordPress-Plugin Sagen wir mal, habe ich die Inhalte über den RSS-Feed hier wieder reingezogen. So ein RSS-Feed ähm, kriegt man zum Beispiel daher, dass man ähm, an WordPress-Seiten hinten ein Slash-Feed schreibt. Also wenn ich zum Beispiel auf meinen Blog gehe und dahinter Slash-Feed schreibe, dann ähm, bekomme ich äh, diese vollkommen unleserliche, äh, aber für Maschinen sehr gut äh, verarbeitbare Datei. Und diese Datei, die werden wir jetzt gleich mal unserem Feed WordPress mitgeben und dann gucken wir uns an, was passieren wird. Also, Feed WordPress ist jetzt hier unter Syndication installiert worden. Ihr seht ja diese große Schwäche von WordPress. Das Ding heißt Feed WordPress und in unserem Navigationseintrag heißt das Ding plötzlich Syndication. Das ist natürlich irgendwie, also mehr Fehler kann man auf einmal eigentlich nicht machen. So, wir wollen jetzt ein neues Feed eingeben. Das machen wir jetzt hier auf dieser Seite. Mal eben kurz schauen, wo das genau geht. Feeds and Updates, eigentlich hier. Feed-Beiträge, mal eben kurz gucken. Ich muss das mal ein bisschen kleiner machen. Sonst ähm, kann ich das häufig nicht gut sehen, wo das hin muss. Updated Posts, dann gucken wir mal unter Posts. Nee, Syndicated Sites, hier muss das hin. So, Syndicated Sites und Sites. und wir geben jetzt ähm, unser, äh, unsere Feed-Datei äh, da rein. Mm. From Ur URL und geben jetzt sozusagen hier das Feed an, drücken auf Add. Und ähm, jetzt äh, sagt er, ähm, da sind auf jeden Fall Feeds. Äh, wir sagen, äh, dann, äh, dann, dann abonniere die Feeds doch mal. Und äh, jetzt aktualisieren wir diese Feeds. Und ähm, dann müssten eigentlich äh, hier zehn neue Posts, wurden syn synchronisiert. Und in unseren Beiträgen sehen wir jetzt diese ganzen Posts, die eigentlich... Aus, äh, meinem, äh, aus meiner WordPress-Installation, aus meinem Blog kommen, nämlich hier. Ähm, da, kommen die, da kommen die alle her und die sind jetzt einmal äh, hierher kopiert worden, aber eben nicht irgendwie, äh, sondern äh, als Link. Wenn ich jetzt also, mh, dafür würde ich jetzt gerade mal eben kurz das äh, äh, Design einmal ändern. Äh, wenn ich jetzt also äh, ein anderes Design wähle, nehmen wir noch nochmal wegen dieses hier und ich gucke mir jetzt meine Seite erneut an dann sieht die so aus und ähm, ah, da sind noch andere einstellungen aktiv unter äh, einstellungen allgemein nein schreiben oder lesen ich vertue mich immer ist gerade als äh, Homepage, etwas Falsches eingerichtet. Wir wollen, dass alle Beiträge angezeigt werden. Ah, hier meine letzten Beiträge. So, ich drücke auf Speichern. Und jetzt haben wir wieder diese, diese chronologische Blogsortierung. Und wenn ich jetzt die Webseite anschaue, dann sehen wir im Prinzip hier alle Beiträge, Beiträge, die ich gerade frisch über Feed WordPress reingezogen habe. Wenn ich da drauf drücke, dann komme ich allerdings, und das lässt sich über Feed WordPress einstellen, immer direkt zum Blog. Ähm, ihr könnt die aber auch ähm, äh, im Ganzen kopieren. Ich sage aber auch gleich noch was zu dieser ganzen Rumkopiererei. Das geht nämlich nicht mit allem und jedem gut. Ähm, dafür äh, möchte ich ganz gerne ein weiteres Plugin ins Spiel bringen, das heißt Creative Commons. Post Republisher, das ist dieses Plugin, wartet, ich installiere das einmal kurz, ähm, Creative Commons ist eine, sagen wir mal, sehr, also ist eine Lizenz, die es euch erlaubt, ähm, Inhalte von anderen Menschen angefertigt wiederzuverwenden. Und ähm, das ist natürlich bei äh, sehr, sehr vielen Inhalten im Netz immer so eine Sache. Dann sagt man, okay, ist irgendwie ganz nett, kann ich wiederverwenden, aber äh, warum sollte ich und wie sollte ich das tun? Ich zeige euch das einmal in meinem Blog, wie diese Wiederverwendung eigentlich funktioniert. Man geht also hier auf den, auf den ganzen Beitrag und dann gibt es hier unten dieses Republish. Äh, das ist genau dieses Plugin, was ich gerade in meinem Testblog aktiviert habe. Und wenn ich da drauf drücke, dann öffnet sich im Prinzip ein, der Quelltext zu meinem Testblock zu meinem Blog. Und den kann ich jetzt kopieren, komplett kopieren, so wie ihr das seht, ähm, und könnte den jetzt, weil es nämlich auch erlaubt ist, das will ich ja auch unbedingt, dass man das mit meinen Blogbeiträgen tut, dass man die kopiert, wenn man, wenn man das will, und dann kann man die praktisch hier unter Beiträge erstellen, ähm, dort einfach reinkopieren. Seht ihr? Dann ist jetzt dieser ganze Beitrag dort drin. Ähm, ähm, was weiß ich, selbst nicht, nicht ja. kopierter Beitrag. Und dann kann ich den veröffentlichen. So, und dieses Plugin, das könnt ihr, das könnt ihr praktisch mit diesem, ähm, also über dieses äh, Creative Commons Ding, selbst äh, einrichten. Da findet ihr, ich glaube, das ist wiederum hier, genau Creative Commons, da könnt ihr das äh, alles einstellen, was das dann tun soll, unter welcher Lizenz euer Blog stehen soll. Äh, dazu gibt es äh, aber letztendlich auch relativ viele äh, andere, ähm, andere ähm, Screencasts, die sich damit schon länger befasst haben. Aber im Zusammenhang mit diesem äh, Feed WordPress ähm, Plugin machte das jetzt durchaus Sinn, sich anzuschauen. Dann möchte ich euch äh, ein Plugin ans Herz legen, das heißt Formidable Forms. Formidable Forms, ich ähm, suche euch das mal eben im Plugins-Verzeichnis, ähm, ist dafür zuständig, dass ihr auf eurer Webseite Formulare anlegen könnt. Und das Einfachste wäre jetzt natürlich, dass man ein Formular anlegt zu ähm, eurem, ja, so eine Art Kontaktformular. Ich zeige euch mal andere Formen von Formularen, die man damit auch äh, machen kann, die euch vielleicht auch auf ein paar Ideen bringen, was man mit solchen Formularen sonst noch so alles machen kann. Ähm, Augenblick, muss ich gerade mal eben die Webseite hier äh, rüberziehen. So. Ähm, das hier ist so ein Formular, was wir damit gebaut haben. Ups, ich mache es mal ein bisschen größer. Und ihr seht, ähm, hier äh, habe ich praktisch eine Webseite gebaut, mit der man äh, digitale Werkzeuge, in dem Fall für die gewerkschaftliche Bildung, ähm, sammeln kann. Und da habe ich im Prinzip so ein Formular gebaut, da, da kann man die Tools einreichen. Und dann habe ich umgekehrt, ähm, ist, ist dieses Plugin Formidable auch dafür zuständig, die dann auszugeben. Also ihr könnt dann zum Beispiel auch sagen, ich möchte mir so eine Liste ausgeben lassen. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel für MindMeister hier den entsprechenden Eintrag anzeigen lassen. Oder ihr könnt euch, ähm, ich habe teilweise, wie ihr seht, zum Beispiel auch Bilder da drin. Man kann auch Bilder hochladen. Das macht alles sozusagen dieses Plugin. Das heißt, es eignet sich nicht nur dafür, um ähm, irgendeine Gästeliste zu betreuen, sondern ihr könnt damit auch, ähm, sagen wir mal, sowas wie Teilnehmerlisten machen. Ihr wollt irgendwie beispielsweise ein Barcamp organisieren und ähm, die Leute melden sich darüber an. Und wenn sie an einer bestimmten Stelle ein Häkchen setzen, dann stehen sie auch auf der Teilnehmerliste. Und das kann man mit... Diesem, mit diesem Formidable-Plugin alles automatisieren, sodass das dann alles sozusagen aus einer Hand auch direkt im WordPress sichtbar ist. Das ist Formidable Forms. Dann kommen wir um ein Plugin überhaupt nicht herum, das ist natürlich H5P. H5P, ähm, da gibt es jede Menge Videos, äh, die äh, Oliver Tacke dazu ins Netz gestellt hat. Ein kleiner Querverweis und viele Grüße. Ähm, ihr könnt euch eine komplette äh, H5P-Installation in euer WordPress ziehen und dort sozusagen innerhalb eures WordPresses auch H5P-Inhalte anlegen. Die liegen da nicht auf der ähm, auf dieser H5P-Seite, ähm, die, sondern die liegen originär in eurem WordPress. Ein weiteres Plugin, was ich euch ans Herz legen will, ist co authors Plus. co Plus ist für alle interessant, die sagen, ich möchte beispielsweise im Unterricht von einer Schülergruppe Beiträge schreiben lassen für die Webseite. Und wir alle wissen, dass, sagen wir mal, Öffentlichkeit auch ein sehr emanzipierender und motivierender ein motivierendes Ding sein kann für äh, Lernsituationen. Das ist nicht immer so, aber es kann unter Umständen dazu führen, dass sich Schülerinnen und Schüler auch wahnsinnig geehrt fühlen, wenn ihr Beitrag plötzlich auf der Schulwebseite zu lesen ist. Und ähm, damit man sozusagen mehr als einen Autor äh, bei WordPress angeben kann, gibt es dieses wunderbare Plugin Co-Authors Plus und darüber kann man äh, auch dafür sorgen, dass man ähm, in der Anzeige praktisch nicht nur, ähm, nicht nur einen Autor, sondern drei, vier oder auch mehr Autoren angeben kann. Dann gibt es ein etwas größeres Plugin, das äh, brauchen alle Leute, die ganz gerne, na, ich sag mal, sowas wie ein Schulradio machen wollen. Podcasts äh, wäre, sagen wir mal, der Fachbegriff davon. Das ist das Podlove Podcast Publisher Plugin. Ähm, ich äh, will das gar nicht installieren, sondern äh, euch, äh, sondern einmal kurz auf eine Installation verweisen, die sozusagen das Ergebnis eines solchen Plugins zeigt, nämlich dieses hier. Hm. Das ist äh, einer meiner Podcasts und äh, was dieses Plugin tut, ist euren Podcast veröffentlichen. Also ihr gebt diesem Plugin praktisch eine MP3-Datei und dann baut, es, baut dieser wunderbare Player daraus ähm, äh, im Prinzip äh, die, diese Ansicht. Also ihr könnt jetzt noch mit so Kapitelmarken arbeiten und so weiter, aber insgesamt habt ihr hiermit die Möglichkeit, praktisch euer, euren eigenen Podcast auf eurer eigenen Webseite äh, ins Leben zu rufen. Dann gibt es ein Plugin, das so ein wenig dem eben von mir genannten Co-Authors-Plugin widerspricht. Nämlich, es mag ja auch die Situation geben, wo ihr sagt: Naja, ich möchte ganz gerne, dass mein Blog eben nicht von der ganzen Welt gelesen wird, sondern ich mache ein Unterrichtsprojekt und da sollen die Schülerinnen und Schüler meinetwegen Blogbeiträge schreiben und ich möchte das auch einem gewissen Kreis von Leuten veröffentlichen, deswegen schreibe ich dazu Blogbeiträge, aber ich möchte das nicht ins große, weite Internet schieben. Und dafür kann man das ähm, Plugin Password Protected benutzen. Ähm, Password Protected ist in der Lage, das ganze WordPress mit einem Passwort zu versehen, äh, das man dann braucht, um den Beitrag zu lesen, das ist aber auch in der Lage, einzelne Beiträge oder Kategorien in WordPress mit einem Passwort zu versehen. Und da, können, so, da kann man dann so ein bisschen im äh, Anführungsstrichen im geschützten Raum Blogbeiträge schreiben. Eine große Schwäche von WordPress ist, dass man äh, keine Tabellen anlegen kann. Dafür braucht man ein Plugin, damit das geht. Das Plugin, was wahnsinnig beliebt ist und äh, was ich auch äh, immer ganz gerne empfehle, ist TablePress. TablePress äh, macht sozusagen aus eurem... Ähm, aus eurem Blog, wie ihr seht, hier so so Tabellen, die man dann auch äh, an unterschiedlichen Stellen anzeigen lassen kann. Da wird mit solchen, äh, da wird mit solchen ähm, Shortcodes, wie das heißt, bei WordPress gearbeitet und äh, dann legt man im Prinzip so eine Tabelle an und kann sich diese Tabelle an unterschiedlichen Stellen auf der Webseite anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel irgendwie ganz gut, wenn man irgendwie so ein Verzeichnis hat mit allen Lehrern und ihren, äh, ihren äh, Mailadressen, dann kann man sich das hier zum Beispiel sortieren lassen nach, wann haben die ihre Sprechzeiten oder so etwas. Ähm, das geht mit Tabellen äh, sonst nicht unbedingt und hier äh, kann man diese Tabellen aber sehr sehr schön auch so einrichten, dass man die so ein bisschen äh, so spaltenweise sortieren kann. Äh, TablePress dann äh, auch äh, für den Bildungsbereich äh, gern genommen ähm, muss ich jetzt nochmal hier äh, eben wieder kleiner machen. Gern genommen ist äh, das Plugin WP Pols. Ihr möchtet ganz gerne äh, irgendwie eine Umfrage machen. Äh, eure Schule hat irgendwie was, was ich einen Spendenlauf gemacht. Da sollen jetzt irgendwie Sachen angeschafft werden. Und da gibt es irgendwie was, weiß ich drei Möglichkeiten zur Auswahl. Und äh, das sind so Dinge, die kann man super mit, mit POLS, also mit, mit solchen Umfragen erstellen. Auch hier äh, blicken wir einmal kurz in die, in die äh, Screenshots, äh, ob da irgendwas ist, was, äh, Gut benutzen können. Genau. Hier, man kann diese Pols ganz gut in die Seitenleiste packen. Man kann dazu aber auch eigene Beiträge machen und es da einbetten und kann mit diesen Pols alles Mögliche abfragen. Man kann auch das so machen, dass man nach der Abfrage sofort irgendwie das augenblickliche Ergebnis anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Pols für die Schulwebseite oder auch Bildungswebseite. Ja, das äh, war der kleine Parfum-Sritt durch, äh, Bildungs, äh, durch Plugins für, also Erweiterungen für äh, WordPress in Bildungszusammenhängen. Wenn ihr, wie gesagt, die ähm, ganzen Plugins nachvollziehen wollt, könnt ihr das tun, äh, indem ihr unten in den Kommentaren dieses äh, ähm, YouTube-Videos ähm, die entsprechenden Links nochmal nachvollzieht. Danke für eure Aufmerksamkeit.